Anti-AtomaktivistInnen haben zwischen September und Dezember 2018 mit verschiedenen Aktionen auf Urantransporte rund um Koblenz aufmerksam gemacht. Die Abfahrt eines mit Uranerzkonzentrat beladenen Zuges wurde am 30. August in Hamburg dokumentiert. Das Uran kam mit einem Schiff der Hamburger Reederei MACS nach Hamburg und wurde auf dem Südwestterminal der Umschlagfirma C. Steinweg auf einen Zug geladen. Der Uranzug wurde in der Nacht zum 1. September auf seinem Weg zur Uran-Uranfabrik in Narbonne auf Höhe der Moseltalbrücke gestoppt. Zwei AktivistInnen seilten sich von der 140 Meter hohen Brücke über der Warnanlage ab. Die zwei kletternden Menschen wurden nach ca. fünf Stunden durch die Feuerwehr auf gefährliche Art geräumt. Kantenschutz zum Schutz der Seile war nicht vorhanden. Die Drehleiter wurde bewegt, obwohl die Kletterinnen am Dreharm gesichert waren und ihre Seile dadurch verkeilt wurden. Eine Kletterin wurde schließlich vom Arm der Drehleiter mit Gewalt heruntergezogen und blieb nur mit Glück unverletzt. Der Uranzug, der während der Kletteraktion im Güterbahnhof Koblenz-Goldgrube angehalten wurde, fuhr schließlich mit sieben Stunden Verspätung durch die Ortschaft Winningen. Die Aktion an der Moseltalbrücke sorgte regional für viel Aufmerksamkeit. Die Aktionsgruppe legte im November in der Koblenzer Innenstadt mit diversen Happenings nach. Eine Kletteraktion an zwei Laternen am Bahnhof Stadtmitte wurde durch Stadtbedienstete und Polizei ohne Rechtsgrundlage geräumt. Die Aktion erzeugte Wirbel. Die PassantInnen interessierten sich für die verteilten Flyer, die über die regelmäßigen Atomtransporte und die Versorgung der Atomindustrie informierten. Urantransporte fahren regelmäßig durch Koblenz. Die Transporte dienen der Versorgung der Atomindustrie, die mit ihren Hinterlassenschaften und Katastrophen die Menschen noch in Jahrtausenden beeinträchtigen wird. Die Transporte sind vom durch die Regierung verkündeten Atomausstieg nicht betroffen. Am Nachmittag legte die Aktionsgruppe auf dem Weihnachtsmarkt nach. Das Uranerzkonzentrat wird nach Nabon in eine Konversionsanlage transportiert. Dort wird wie schon beim Uranbergbau die Umgebung mit radioaktivem Staub verseucht. Zahlreiche Menschen erkranken an Krebs. Ein Teil des Urans aus Frankreich wird in Gronau in NRW von der Firma Orenco angereichert. Ein Teil der Brennelemente für Atomkraftwerke in Europa wird in Lingen in Niedersachsen hergestellt. Es folgte eine Banneraktion gegen Urantransporte und die neuen Polizeigesetze der Länder auf der Klimademo in Köln am 1. Dezember. Hier wurden zahlreiche Flyer verteilt, vor allem dazu, wie die neuen Polizeigesetze vermutlich gegen Klimagerechtigkeitsaktive eingesetzt werden. Die Gruppe schloss ihre Aktionstage mit einer Straßentheateraktion in Winningen am 2. Dezember ab. Sie baute einen Urantransport nach und verteilte Flyer. Gelbes Pulver wurde verstreut, um die Gefahren des Uranerzkonzentrats, auch Yellow Cake genannt, zu symbolisieren. Die verteilten Flyer sowie Aktionsberichte und Hintergrundinformationen sind auf www.urantransport.de zu finden. Wir freuen uns über weitere MitkämpferInnen und Spenden zur Finanzierung unserer Aktionen. Wir fordern die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit. Atomausstieg bleibt Hand- und Seilarbeit.